Hallo, heute ein kurzer Tipp mal wieder aus meinem Wohnzimmer, ein kurzer Tipp aus dem Wohnzimmer. Ich habe hier den VLC Media Player laufen. Wie ihr seht, hier unter Ubuntu Saucy Salamander, wie ihr seht hat der VLC zwar Visualisierungen, aber die sind eher so ein bisschen spackig, ne? wollen wir nicht, die sehen bescheuert aus. Gut, jetzt ist der Ton aber auf Puls Audio. Und dafür gibt es eine schöne Lösung, es gibt den Projekt M, Project M Pulse Audio Visualization und wenn wir den mal starten, dann holt er sich über Pulse Audio das aktuelle Musiksignal. Das Ding kann man auch größer machen, ist klar, und mit F auf Vollscreen bringen. So, nach einiger Zeit verschwindet dieses Projekt M Ding, ich zoome jetzt mal ein bisschen heran, schauen wir mal. Und ich mache mal die Musik ein bisschen lauter, damit ihr das seht, was sich da tut. Musik von Yamendo ist so eine freie Musik übrigens. Wer sich da vielleicht auf Copyright-Sorgen macht. Also, das lasse ich jetzt mal laufen, beurteilt selbst. Ich finde das richtig pfiffig.